Das Recycling von Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton, Wellpappe funktioniert in Österreich so gut, dass wir heute schon die EU-Recycling-Ziele erreichen, die erst für das Jahr 2030 gelten, nämlich über 85%. Prozent. Das ist der Grund, warum wir in der ARA auch ein bisschen stolz sind und uns freuen, zu diesem Papierkreislauf etwas Sinnvolles beitragen zu können. Wir sagen ProPack herzlichen Dank für viele, viele Jahre sehr gute und enge Zusammenarbeit und wir wünschen natürlich den Unternehmern der Branche alles Gute für die Zukunft. Papier hat wirklich Zukunft. Bezüglich äh, der Zusammenarbeit mit der ProPack wünsche ich äh, uns als Gesamtbranche, und wir arbeiten ja beide in dieser äh, Branche, dass wir gemeinsam die Chancen nutzen, dieses unschlagbare Produkt äh, zu äh, verwerten, intelligente Verpackungen zu entwickeln, die wirklich nachhaltig äh, sind. Und es uns auch gelingt, dass wir den Konsumenten die Vorteile dieses Produktes wirklich gemeinsam darlegen können. Wir haben in Österreich das System der Sozialpartnerschaft, ein System, um das uns die ganze Welt beneidet, einfach den Versuch, da es einmal unterschiedliche Interessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt, da sich an einen Tisch zu setzen, gute Kompromisse zu finden. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Diese Kompromissbereitschaftsfähigkeit war immer da und war immer möglich. Manchmal hat, haben gute Lösungen länger gedauert, manchmal kürzer, aber den Willen hat es immer gegeben. Und ich möchte Ihnen äh, wirklich auch viel Erfolg wünschen für die Zukunft im Interesse auch der Beschäftigten. Die Herstellung von Produkten aus Papier und Karton ist ein wesentlicher Industriezweig in unserem Land. Die PropaKindustrie industrie ist eine Kreislaufwirtschaft par excellence. Sie leistet mit ihren nachhaltigen und innovativen Produkten einen wichtigen Beitrag und einen Mehrwert für unsere Kunden und Konsumenten. Und sie ist unverzichtbar für die Volkswirtschaft. Ich gratuliere der Branche zu ihrem neuen starken Markenauftritt und ihrer klaren Botschaft als nachhaltiger, innovativer und vor allem robuster Industrie Industriezweig. Allen propak unternehmen wünsche ich auch weiterhin viel, viel Erfolg. Alles Gute!